Was Frauen tun, ist, dass sie Teile des alten Vertrags übernehmen, die ihnen nutzen, während sie gleichzeitig die Pflichten loswerden, die mit diesem Vertrag einhergingen. In dem Buch spreche ich über den alten Vertrag und den neuen Vertrag sowie den alten Vertrag, der früher richtig war. Und so hat die Welt schon immer funktioniert, indem Männer Ressourcen gegen Sex oder sexuellen Zugang tauschen. Und dann bekommen Frauen Kinder, wenn sie wollen. Aber heutzutage ist der neue Vertrag, ich brauche keinen Mann. Ich bin stark und unabhängig. Und die Männer sind dumm genug, um das nicht zu verstehen. Mit anderen Worten, Frauen erwarten, dass Männer zu jeder Zeit traditionell und ritterlich sind, während sie selbst wählen können, wann sie sich wie eine Dame verhalten wollen. Und das ist kein guter Handel. Denn wenn ich an einen Standard gebunden bin, dass ich dich beschützen und versorgen und ein dominanter Anführer sein soll, dann sollte ich dafür auch eine gewisse Autorität bekommen weil ich verantwortlich bin. Aber was Frauen wollen, ist, dass du alle Verantwortung trägst, aber keine Autorität hast. Verantwortung ohne Autorität ist Sklaverei. Und genau da sind viele Männer, die sich um ein Mädchen kümmern. Sie könnten versorgt werden. Und ich bin sicher, dass du es hier in Dubai siehst, wo es Männer gibt, die genug Geld haben, um sich um diese Frauen zu kümmern, aber sie behandeln sie schlecht und schätzen sie nicht.